Hallo Freunde, heute machen wir mal wieder <lacht> Reaction-Video, oh Gott ey, meine Stimme. Ähm, wenn ihr auch mal Vorschläge habt, Mensch Christian, kannst du da nicht mal drauf reagieren, Schickt mir das gern, ähm, könnt ihr auch einfach in YouTube Kommentare schreiben ähm, oder an Support auf libysche.de findest du auch meine ganze Arbeit, Online-Kurse, auch die neuen Glückskurse, die jetzt bald rauskommen, ähm, genau. Und zwar ist äh, das Video, auf das ich jetzt reagiere, heißt äh, Warum Schwächlinge heiß sind von Jasmin äh, Gnu. Und die reagiert aber wiederum auf ein Video vom dunklen Parabelritter, ähm, wo es um ja, auch mal die Seite der Männer geht, äh, diesen ganzen Debatten, und genau, ich werde das also beide Videos hier nochmal drunter verlinken und ja schauen wir uns schauen wir noch mal rein würde ich sagen ne? genau Video und zum Thema warum Feminismus scheitert Feminismus ist wie wir alle wissen ein sehr wichtiges Thema Frauen kämpfen für die Gleichberechtigung beispielsweise ein Mann und eine Frau haben den gleichen Job und der Mann verdient mehr als die Frau oder wie es gerade im Iran ist, wo Frauen sogar ihr Leben riskieren, um für die Gleichberechtigung einzustehen. In dem Video vom Parabelritter geht es allerdings um den Punkt, warum. Feminismus ja, mit Iran ist ja echt total krass, ne? muss man wirklich sagen. Ne? Ähm, ich glaube, du bist übrigens nicht, warum Feminismus scheitern soll. Das geht ja eigentlich nur. Also, Feminismus hat ja so verschiedene Wellen gehabt und. Äh, ja. Jetzt und in der letzten letzten Welle ist halt viel dieses Woke damit mit reingekommen. Das ist halt die Frage, ob das so, ob das für jeden so stimmig ist. Aber gut, wir wollen uns ja heute mal die Seite der Männer angucken. Genau. Feminismus scheitert und er zeigt in diesem Video einmal die Seite der Männer auf. Deswegen werde ich in diesem Video auch nicht immer auf den Feminismus eingehen. Denn heute hören wir mal den Männern zu. Ich hätte ursprünglich auch einen kleinen Partner im Video gehabt, er hat dann am Ende noch gesagt, das fand ich total süß, hey, ich lasse dich da mal lieber raus, weil ich weiß nicht, wie dieses empfindliche Thema am Ende ausgeht und eskaliert. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns dieses Video jetzt gemeinsam an. Wenn ihr weitere Themen habt, die euch interessieren, auf die wir zusammen reagieren sollen und in den Kommentaren diskutieren, bitte respektvoll. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und falls ihr auch Themen habt, die ich näher recherchieren soll, denn auch ich mache Recherchearbeit. Dadurch, dass ich aber so viele YouTube-Kanäle habe, ist das oft für mich nicht möglich, das täglich zu machen. Es kommt meistens Sonntag. Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Heute habe ich ein bisschen Angst. Ja, sag habe ich mal schon mal... Guter Start, hat sie schön amoderiert, ja. Ich habe das Gefühl, dass ich über das, was ich heute ansprechen möchte, eigentlich gar nicht sprechen darf. Und genau deshalb muss ich es sagen. Lasst uns jetzt mal dabei zuschauen, wie ich etwas sage, das richtig ist. Und wie ich danach dafür zerrissen werde. Auch Männer sind Opfer. Auch Männer sind Opfer des Patriarchats. Opfer innerhalb von Beziehungen und außerhalb. Opfer der Wirtschaft. Opfer von toxischer Männlichkeit. Wenn wir diese Wahrheit. Ja, also ich habe da auch schon mal reingeguckt und also ich finde den eigentlich echt gut, äh, dunklen Parabelritter macht echt gute Videos, aber das, wann äh, hat äh, mein äh, Red Pill-Kollege Klaus Thiele schon ziemlich ähm, seiner gewohnten Art ein äh, bisschen auseinandergenommen. Äh, also ich weiß gar nicht, ich, also ich als Mann will gar kein Opfer sein, ich weiß gar nicht, ich, ich kann mich damit auch überhaupt nicht identifizieren, ich bin diese ganze Opferhaltung äh, sowieso Quatsch und ich frage mich da, wie können Männer Opfer von Patriarchat sein? Also ich, ich verstehe das nicht, weil die werden ja das Patriarchat quasi. Wie können sie gleichzeitig äh, Opfer sein? Ist das dann so eine dunkle, Verschw irgendwelche dunklen Verschwörungsmänner, die da irgendwo sitzen und das Patriarchat sind? Ähm, kann ich... Äh kann ich nicht nachvollziehen, ja. Wahrheit nicht akzeptieren, nicht ansprechen dürfen und nicht herausfinden wollen, wo das herkommt, dann wird Feminismus scheitern. Ja, gerade so zum Thema auch in meinem Bekanntenkreis äh, habe ich das perfekte Beispiel von zum Beispiel auch häuslicher Gewalt gegen Männern, wo man sagen muss, der Mann hat über Jahre sich misshandeln lassen, ist dadurch in den Alkoholismus gerutscht, fühlt sich natürlich total klein und spricht nicht drüber und man glaubt gar nicht, wie oft es auch Männer trifft. Ist halt auch so. Völlig richtig. Also das finde ich super, dass sie das auch als Frau mal anspricht. Ähm, da gibt es jetzt auch ähm, Studien zu, dass das doch sehr aufgeschlossen hat. Also natürlich ist es immer schwer, das zu vergleichen. Ähm, klar sind. Männer äh, natürlich oft stärker so physisch und so und ähm, aber tatsächlich gibt es Studien, wie gesagt, ich will das jetzt äh, ist schwer zu vergleichen glaube ich, aber dass das doch sehr aufschließt ne äh, die Häufigkeit je nachdem wie man das dann definiert ähm, und ich höre das auch zunehmend in meinen Beratungen ja muss ich auch sagen. Zum so Thema ich weiß gar nicht vielleicht wisst ihr es aber eine Auffangstelle sowas wie Frauenhaus Gibt es das für Männer? Würde mich einfach nur mal interessieren, weil das hat... Ja, würden Männer wahrscheinlich auch nicht machen, ne? Weiß nicht, ob es das gibt, aber ich glaube, Männer wollen sich ja immer nicht so gern helfen lassen und naja. Ich mir natürlich in der Situation mich natürlich dann auch gefragt. Was ist Männlichkeit? Männlichkeit, das ist es vor allen Dingen Gewalt. Hierarchie, Eroberung, Unterwerfung, Macht erkämpfen und ausüben, seine Gefühle und andere unterdrücken, Frauen ausbeuten und sich unterwerfen, Männlichkeit definiert sich nur durch Nicht. Was hat er jetzt die Frau aus Game of Thrones äh, zu suchen? Ich meine, das ist doch eine ganz mächtige Figur irgendwie. Aber gut, ich meine, was er sagt, ist natürlich, ja Gott, ich bin jetzt kein Soziologe, aber sicherlich... Äh, haben die Männer die letzten äh, tausende Jahre zu sehr dominiert und auch auf eine keine gute Art, das äh, ja, das kann man sicherlich sagen und sicherlich Testosteron hat sicher, sicherlich auch verbunden mit einer Bereitschaft, sich zu streiten und so ähm, ja. ja, das ist halt so das Dilemma, dass wir diese Sachen, die die Affen und so auch machen, ich äh, meine, wir sind jetzt keine Affen, aber wenn man das eben auf, wenn man dann plötzlich äh, eine Spezies intelligent wird und das gleiche weitermacht, dieses ganze Gestreite, ja, das ist dann halt, was wir jetzt so sehen, aber naja, gut, das ist hier richtig, richtig. Frau sein. Das Patriarchat ist von Männern effektiv und gezielt errichtet worden, um Frauen unter Kontrolle zu halten. Männer sind... Ja, das kann ich nicht nachvollziehen, dass es wirklich dieses äh, dieser Verschwörungssprech, dass da irgendwo irgendjemand sitzt, der irgendwas plant. Äh, also wie gesagt, dass Ländern wie Iran, äh, das ist sicherlich, äh, da, da kann das durchaus noch sein, aber so hier in unserer westlichen Welt, dass da irgendjemand irgendwas plant, um irgendwelche äh, aktiv plant äh, irgendein Geschlecht zu unterdrücken, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Was ich sage. Also ganz im Gegenteil, ähm, ist, ja, ist ja wirklich sehr viel Fokus auf Weiblichkeit ähm, und das, also ich persönlich denke schon manchmal, die Männer müssen nicht immer wieder neu aufstellen, also aber kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Durchweg besser gestellt in diesem System. Sie profitieren von diesem System und sie erfreuen sich daran. Männer sind von Natur aus gefährlich, leider ganz unabwendbar Täter. Und sie müssen umerzogen werden. Ja, Frauen sind aber auch, werden auch Täter. Auf eine ganz andere Weise, ne? Die machen das ganz anders. Da gibt es auch. Forschung zu, müssen wir jetzt nicht alles vertiefen hier, aber es äh, gibt auch eine weibliche Art, Täter zu werden. Die äh, ist vielleicht manchmal nicht so sichtbar auch, aber wie gesagt, es ist schwer, das äh, zu vergleichen, aber ist schon sehr... Krasser Start. Ich finde es auch schade, wenn Männer äh, da immer in dieses Na Narrativ gehen. So, äh, Männer, der Mann ist eigentlich an sich scheiße, wenn das ein Mann sagt. Ich finde das nicht gut. Äh. Werden damit Frauen <lacht> endlich mehr sein können als nur ihre Opfer. Bei dieser Umerziehung dürfen sie aber nicht mitsprechen, denn schließlich muss ja jedes kleine bisschen Mann sein herausgelöscht werden. Ich bin froh, dass wir auf einem Weg der Besserung sind. Ich mag zum Beispiel auch gar nicht den Satz: ähm, keine Schwäche zeigen, weil ich bin der Meinung, Schwäche zeigen ist Stärke zeigen. Es ist menschlich und es ist einfach, jeder Mensch ist anders. Und für jeden Topf gibt es den passenden Deckel. Und wenn du das glaubst, dann bist du kein Aktivist mehr, sondern ein Extremist. Wenn du pauschal die Hälfte der Gesellschaft zu Tyrannen erklärst, bist du ein Sexist. Oh, entschuldige, ich habe für äh, Extremist und Sexist jetzt aus Gewohnheit die männliche Form benutzt. Entschuldigt. Es gibt einige, die Männer mittlerweile nur noch als... Fe ich frage mich manchmal, wie sehr hassen Männer sich, dass sie öffentlich so selber auf sich draufhauen müssen, ich ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also, was jetzt Klu gesagt hat, das stimmt natürlich. Natürlich ist Schwäche ähm, sagen, menschlich und gut. Ob einem das jetzt beim Dating weiterhilft, äh, weiß ich nicht. Aber äh, hat sie ja natürlich recht. Beine da ansehen. Und es gibt viele Männer, die glauben, alle Frauen hätten dieses Bild von ihnen. Und das finde ich nicht nur sehr, sehr traurig, meine lieben Freunde. Das finde ich auch sehr gefährlich. Ja, beispielsweise, wenn ich äh, Probleme hatte, ich hatte damals die eine Million auf meinem Gaming-Kanal geknackt auf YouTube und es haben halt sehr viele. Creator und Künstler dann eben geteilt und mit mir gefeiert und es gab halt eben Communities, die mich nicht gekannt haben. Und die haben halt darunter geschrieben, ähm, ja, hast dich noch hochgeschlafen, ist ja klar, als Frau ist einfach. Ja, das waren in dem Fall Männer, aber ihr glaubt nicht, wie viele Männer mich dabei supportet haben äh, und mich unterstützt haben. Und wie viel Kommentare ich gelesen habe, wo Leute geschrieben haben, ich schäme mich für mein Geschlecht. Ja, es ist richtig. In allen Männern steckt... Ja, also, äh, ich habe die noch nie so geguckt, die Gnu, äh, super, <lacht> äh, super Kommentar, genau, ich glaube, jeder, der irgendwie hochkommt oder in die Trends kommt, weiß sie bestimmt auch, äh, wird überschüttet mit Hass und Theme und die Leute gehen immer auf das ein, wo sie meinen, äh, den größten Impact zu erzielen, vielleicht, äh, wenn sie als Frau das erreicht, dann gehen sie gegen sie als Frau los, also wenn ich mal größere Erfolge habe, Und dann geht es gegen mich als der Psychologe. Also es ist immer das, wo man halt meint, man könnte am besten reinhauen. Aber das glaube ich, ich denke auch, das ist eher so ein Frust-Internet-Phänomen. Äh, Und ja, da ja, bin ich ganz bei ihr. Etwas Toxisches, auch in mir. Was an mir toxisch ist, das mansplain ich euch gleich mal. In dem Moment, wo ich dieses Video jetzt aufnehme, kann ich nicht einschätzen, was gleich passieren wird. Was wird passieren, wenn ich zum Beispiel sage, auch Männer leiden unter toxischer Maskulinität. Werde ich schon was soll denn da passieren? Er ist doch da voll im Mainstream. Also ich verstehe gar nicht, was da passieren soll. Kann ich nicht nachvollziehen. Ne? An der Stelle gecancelt? Oder werde ich erst dann gecancelt, wenn ich sage, dass wenn ihr euch über die fragile Männlichkeit von Männern lustig macht, ihr eigentlich psychische Gewalt ausübt? Sind wir mal gespannt? Ich weiß nicht, wo man das immer so betonen muss. Aber als Mann, du wirst ja gecancelt, wenn du so Sachen machst wie... Uh, ja, die wirklich so pro Männlichkeit uh, sind, dann wirst du gecancelt, aber nicht, wenn du betonst, wie schwach Männer sind. Das, das ist ja gerade das Narrativ. Also da ist er ja voll drin. Ich, wie gesagt, ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil da eigentlich echt, ich finde, macht teilweise wirklich richtig gute Videos. Ich kann gar nicht verstehen, wie er dem so auf den Leim geht, aber... Naja, ist auch nur meine Meinung. Vielleicht sieht ihr das anders. Könnt ihr auch äh, schreibt mal gerne in die Kommentare. Spannend, hm. was jetzt passiert und vor allen Dingen, wie viele an dieser Stelle schon ausgeschaltet haben und eigentlich gar nicht wissen können, was ich in diesem Video sagen möchte. Und tatsächlich, man sollte es nicht glauben bei diesem Thema, habe ich am Ende eine Lösung für euch. Also schauen wir uns das mal an. Pädagoge Sebastian Tippe sagt: Es gibt keine Jungen, die keine toxischen Anteile haben. Das liegt an unserer Gesellschaft. Leute, oh. Oh, Oh, ja, wir sind alle Menschen, wir haben alle ein Ego. Also, wenn ihr, wenn irgendjemand meinen sollte, dass Mädchen immer nett sind, dann geht man an die Schulen, vor allen Dingen wie sich das heute angeglichen hat, auch was, wie gesagt, ich will, es ist blöd, es geht gar nicht darum, das zu vergleichen, aber was auch, wie Mädchen auch mobben und auch sich auch untereinander mobben. Und ich, das ist wirklich ein Satz, der ist für mich die Hölle. Sorry, das ist so ein Selbsthass von Männern. Ich finde das. Ganz schlimm, ganz schlimm. Und an der Vorstellung, wie Junge sein oder Mann sein angeblich zu sein hat. Ja, genau. Alle Jungen sind toxisch. Alle Jungen sind sozusagen potenzielle Täter. In nee, nee, Moment, Moment, Moment. Das ist immer der Punkt, an dem alle aufhören zu argumentieren und vor allen Dingen zu denken. Was hierbei eigentlich erkennbar ist, ist der Umstand, dass alle Jungen toxischen Rollenerwartungen unterworfen sind. Jungs, erzähl's uns mal, wie musstet ihr denn sein in der Schule, in eurem Freundeskreis. Könnt mir gerne die Kommentare schreiben, ob, <lacht> Geile Standbild. Ey, gerne die Kommentare schreiben, ob das äh, für euch auch so war. Weil wenn ich so beispielsweise meinen Bruder denke, meine Mutter hat das, glaube ich, und meinen Vater nicht so krass toxisch erzogen. Falls er es jetzt auf die Beziehung zwischen Eltern bezieht oder eben in der Schule, das kann ich bei ihm nicht beurteilen, oder Kindergarten. Aber ich glaube, zu Hause war das bei uns zum Glück nicht so. Wir sind halt auch drei Mädels, ein Junge. <lacht> Aber wir hören mal weiter. Welches Verhalten war nicht in. Ja, sehe ich auch. Äh, ja, macht sich echt gut. <lacht> sehe ich auch so. Ähm Ich weiß nicht, man ist also natürlich ist es schwer ein Mann zu werden, das ist wahrscheinlich auch schwer eine Frau zu werden und aber weiß ich nicht, diese Rollenbilder, die Männer haben, dass sie eben stark sein wollen und so, klar, die kann man nicht immer erfüllen und das ist vielleicht schwierig und dann ist man vielleicht frustriert, aber ich weiß nicht, ob man die Rollenbilder also unbedingt ablehnen muss. <lacht> Ich kann das nicht, kann ich mir echt nicht folgen. Ne? Ordnung. Wofür wurdet ihr angegriffen? Weil ihr dem Rollenbild nicht entsprochen habt. Man macht es sich mittlerweile gerne sehr einfach und sagt, Männer sind schuld. Fertig. Feindbild produziert. Aber das führt nur zu zwei radikalen Lagern und ganz bestimmt nicht zu einer Verbesserung. Just say. Was glaubst du denn bitte, was passiert, wenn du einem jungen Mann, der gerade so über die Runden kommt und sich Zeit seines Lebens nicht zu Schulden hat kommen lassen, erzählst, dass er ein Täter ist und dass er die Privilegien des Patriarchats ausnutzt, um dich zu unterdrücken. Ja, ja, das ist bestimmt richtig lustig, das ziemlich Jungen zu erzählen. Wer macht sowas? Wer macht sowas? Das ist einfach, das ich finde, das ist fast schon, wenn man sowas machen würde, fast schon missbräulich. Also wie, ich, wie kann man dieses, aber ich hoffe nicht, dass es das ernsthaft jemand macht. Das ist ja. halt genau der Punkt, den ich sage. Man darf halt nicht alle in einen Topf stecken. Gerade ich, die sehr viel schlechte Erfahrung gemacht hat, äh, tu das auch nicht dass deine Problemlösungsstrategie ist, jemanden anzugreifen, der Ja, wir haben aber alle schlechte Erfahrungen gemacht. Männer machen schlechte Erfahrungen mit Frauen, Frauen machen schlechte Erfahrungen mit Männern. Wie gesagt, ich weiß, das ist ein bisschen Äpfel und Bieren. Trotzdem, das ist, das ist ja so. Also mir schreiben auch super viel Männer. und Ich denke, es sind eher Strukturen, Ego-Strukturen, habe ich ja auch hier äh, in meinem letzten Buch äh, versucht auszuwalzen, warum um das viel mit dem Ego zu tun hat und das auf Geschlechter runterzubrechen, wirkt birkt viele Fallstricke. Ich überhaupt gar nicht weiß, was plötzlich passiert. Wundert es sich da wirklich, dass er plötzlich Fan von Andrew Tate oder Jordan Peterson ist? Ich wundere mich da nicht. Es wundert mich trotzdem, weil ich finde, die labern halt einfach absolut Bullshit. Das ist halt wirklich schon wieder die andere Seite. Das ist halt absolute Frauenfeindlichkeit. Das finde ich wieder das, das andere Ja, es ist der Frauen, also das mit Peterson kann ich auch nicht so nachvollziehen, weil ich meine, er ist wirklich sehr faktenbasiert, immer, man muss ihn nicht mögen und Endo Tate, ja, labert wirklich viel Müll, aber er trifft halt auch einen Punkt. So, ne, er trifft halt auch einen Punkt. Aber gut, das wollen wir jetzt mal nicht äh, vertiefen. Ist auch wirklich, äh, natürlich sagt er auch äh, wirklich krass frauenfeindliche Sachen. Das ist überhaupt, das ist also mein Problem mit dieser ganzen Red Pill das ist teilweise frauenfeindlich ist, aber sie auch oft einen Punkt treffen. So, Das ist echt schwierig. <lacht> Warum wird ihm denn eigentlich nicht erklärt, was das Problem ist? Wieso darf er denn nicht verstehen, was nicht stimmt? Ich werde das jetzt mal tun. Es ist wichtig, dass wir uns alle vor Augen halten. Wir sind das Ergebnis der Einflüsse, die seit Kindesbein an auf uns einwirken. Und wenn wir davon reden, dass... Ja, wir haben aber auch genetische Einflüsse. Es wird immer wieder in meinem neuen Buch, was jetzt rauskommt, über Polarität, äh, es wird immer wieder, das liegen so stark genetischen äh, oder evolutionsbiologischen Einflüssen, das wird total überschätzt, die Macht der Gesellschaft. Wenn die gesellschaftlichen Normen <lacht> Frauen in ihrer Freiheit einschränken und unterdrücken, dann müssen wir auch erkennen, dass diese gesellschaftlichen Normen genauso toxische Auswirkungen auf Männer haben. Und ja, das, hat, also, klar, das ist natürlich nicht evolutionär, aber ist das denn noch so in unserer Gesellschaft? ist äh, schwierig. Also, ich glaube schon, ich finde auch, dass viele Männer, also, ich kann es auch nachvollziehen, viele Männer, das also, ja, da gibt es ganz viel und wie gesagt, äh, da gibt es schon noch ganz viel zu erreichen, aber ich sehe auch viel äh, und das gerade so im öffentlichen Raum, dass so Männlichkeit super negativ dargestellt wird und äh, das bringt uns nicht weiter, das bringt uns überhaupt nicht weiter, so und ich weiß nicht, also das ist nicht der Weg, ich bin mir ganz sicher, das ist so eine Übertreibung jetzt wieder, aber gut, hören wir weiter. Diese toxischen Wirkungen zeigen sich im Verhalten gegenüber anderen Männern, gegenüber Frauen und auch gegen sich selbst. Wer diesen Zusammenhang nicht wahrhaben möchte, der sollte sich vielleicht mal ein bisschen um seine eigene Toxizität kümmern. Ein Junge weint nicht. Ja, und Frauen können nicht toxisch sein oder was. Also ich das, ich, ich weiß gar nicht, wo man das so aus Geschlecht so runterbrechen muss, so im Beziehungsbereich, ich weiß nicht. Also er hat quasi exakt dieses Narrativ von dieser Gillette-Werbung da von vor drei, vier Jahren, wo, wo dann Männer gezeigt werden, die andere daran hindern, dass sie eine Frau ansprechen. Wer will das? Ich weiß es nicht. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Sei keine Memme. Zeig keine Gefühle. Sei hart. Setz dich durch. Ja, das sind alles Punkte. Ich rede nur von mir. Ich finde es wichtig, in der Beziehung, dass Gefühle gezeigt werden, dass man auch Schwäche und Zerbrechlichkeit zeigt als Mann. Ähm, dass man über Dinge offen sprechen kann. Und äh, das hatte ich in meinen Beziehungen eigentlich auch immer, weil ich schon danach gesucht habe, weil ich selber so bin. Es gibt halt, wie gesagt, zu jedem Topf gibt es den passenden Deckel. Du bist dein. Ja, ich glaube jetzt eigentlich nicht. Ich kenne den Partner von äh, Gnu nicht, aber ich glaube jetzt nicht, äh, dass sie insgesamt einen schwächlichen Mann hat. Das kann ich mir mein Bestes will nicht vorstellen. Hundertprozentig nicht, äh, aber innerhalb einer bestehenden Beziehung und wenn man die Frau gekriegt hat, natürlich ist es dann toll, äh, sollte man auch im Raum sein, auch schwächer als Mann zu zeigen und sich verletzbar zu machen. Aber ich kann nur sagen, als äh, mit jahrzehntelanger Paartherapieerfahrung, man sollte es nicht zu sehr machen. Das backfired komplett. Äh. Erfolg. Erfolg bedeutet Macht und Macht bedeutet vor allem Kontrolle über andere Menschen. So werden wir von Kindesbeinen an geprägt. Wir sind darauf geprimed, dass wir eine gewisse Hierarchie erklimmen sollen. Diese Hierarchie wird durch das Patriarchat bedingt. Das ist Quatsch, da ist nicht irgendein Patriarchat. Wisst ihr, warum Männer das machen? Weil Frauen das selektieren. Also da muss ich wirklich sagen, das sehe ich genauso wie du. Red <lacht> Frauen selektieren das. Frauen selektieren erfolgreiche Männer. Und also jetzt sollen Männer äh, nicht mehr Hierarchien erklimmen. Es gibt ja auch Mini-Hierarchien, das so... Beste Schachspieler in deinem Club bist oder was? Und das sollen Männer jetzt nicht mehr machen. Ja, bitteschön, dann dürfen die Frauen das aber auch nicht mehr selektieren. Das ist, das, man kann das nicht so isoliert betrachten. Das geht ja immer nicht, ne? An diesem Patriarchat, das sind <lacht> übermenschliche, unbesiegbare Figuren, die sich in der Hierarchie ganz bis nach oben durchgekämpft haben. Diese protzen mit ihrer Macht und ihrem Status. Was man dabei vergisst, ist, dass fast alle in diesem System Verlierer sein müssen, damit es eben diese Hierarchie geben kann. Die Feministin Laurie Penny sagt, Männlichkeit ist Krise. Wenn die moderne Männlichkeit Männer, insbesondere junge Männer, in einem Zustand ängstlicher Verzweiflung stürzt, wenn sie einsam und isoliert sind, unfähig, ihre wahren Gefühle auszudrücken oder das Leben zu führen, das sie sich wirklich wünschen, und wenn sie dann ihre soziale und sexuelle Frustration an... vielleicht wollen Männer wir ja wirklich erfolgreich sein. Frauen auslassen, statt zu begreifen, dass sie eine systematische Folge elitärer Ungleichheit ist, dann funktioniert diese Männlichkeit hier sehr gut. Geschlechterforscherin Dr. Gertraud Stadler sagt, dass Männer in Deutschland im Schnitt fünf Jahre weniger zu leben haben. Hier jetzt auch wieder das Rollenbild, Stereotyp, ich brauche keine Hilfe. Ob es nun eine um psychische oder physische Wehwehchen geht. Drei Viertel aller Selbstmörder sind Männer. Und auch die Suchtrate bei Männern ist deutlich höher, weil sie... Ja, das, äh, genau, das ist alles richtig, finde ich auch gut, dass er das äh, anspricht. Deswegen weiß ich auch nicht, warum Männer immer starke Geschlecht sein sollen. Die sterben einige Jahre früher. Das wird auch alles gar nicht mehr besprochen. Die sterben früher, sind häufiger im Gefängnis, sind äh, genau häufiger äh, krank, äh, drogensüchtig, straffällig. Aber das ist alles das böse Patriarchat. Ja. Alles die böse Männlichkeit und äh, das könnte man doch mal gesellschaftlich äh, angucken, aber das wird nur den Männern zugeschoben, sind sie eben so blöd und äh, keine Ahnung, machen das alles. Ja, aber ja, vielleicht verstehe ich da auch seinen Punkt nicht so hundertprozentig, ich weiß nicht. Die ja anderweitig dann kompensieren müssen, was nicht behandelt wird. Auch psychische Erkrankungen werden bei Männern deutlich seltener diagnostiziert, weil sie sich anders ausdrücken als bei Frauen. Untersuchungen konnten nachweisen, dass die psychiatrisch-psychotherapeutische Diagnose depressive Symptome bei Männern nicht erfasst. Die erfragten depressiven Symptome wie Niedergeschlagenheit, Grübeln, Antriebslosigkeit und Rückzugstendenzen gelten als eher weiblich. Männer hingegen versuchen immer noch ihre seelischen Probleme zu verstecken und schildern … Ja, also finde ich eine teile These, dass das Psychotherapeuten nicht erkennen können, wenn man depressiv ist. Das finde ich sehr... Also das ist äh, durchaus bekannt unter den Psychotherapeuten, dass äh, Männer andere Arten zeigen, auch manchmal auch äh, manchmal auch ein bisschen aggressiver sind und so. Also das ist jetzt... Äh, also das ist eigentlich ein alter Hut, muss ich echt sagen. Ey. Häufiger körperliche Symptome, erläutert Professor Annette Kerstin. Das steht ja auch 2015. Ja. Ein Mann hm. kann keine Schwäche zeigen. Für erschreckend viele Männer ist... Und Dating, etwas, das mit Status und Position zu tun hat. Oh Gott. Ja, ja warum? Weil Frauen das geil finden. Das sind, ist einfach in uns angelegt, ne? Also natürlich kann man das über Form durch Kultur, ist auch richtig so, sollten wir auch machen, aber das jetzt zu so sagen, warum ist denn das so, warum ist das denn so? Wenn du einen höheren Status hast, gehen deine Datingchancen durch die Decke. Also das sieht doch jeder Mann. Also. Das kann man nicht auf. Das ist, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Solche Männer ja. kenne ich zum Glück nicht. <lacht> zum Glück nicht. Also nicht viele, wo es irgendwie heißt, ja, yeah, mein Body count ist das und jedes Mal eine wegballern. Ich persönlich als Frau habe mich davon auch auf Ja, weiß nicht, ob das jetzt ein guter Status ist, aber äh, würde ich jetzt was anderes denken. Aber In gut. In jedem Fall distanziert, wenn ich das irgendwie gemerkt habe. Aber es kommt halt immer aufs eigene Umfeld an. Jedenfalls äh, bin ich jemand, der nicht mit sowas umgeben ist. Früher natürlich mal, ich habe es öfter mal in meiner Schule mitbekommen, aber ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das jetzt im Alter ändert, dass das irgendwie nichts ist, worauf man jetzt irgendwie stolz sein muss und, und sollte. Sie ist auch untereinander, nicht anders lernen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr Partner niedrigen Status hat. Also zumindest, dann wäre sie wirklich die Ausnahme, weil wenn man mal sieht, wenn große Streamer äh, oder Streamerinnen auch die Partner sieht, ja, das ist jetzt nicht äh, Hubbelbubbel von dem an irgendwie, äh, aber gut, ja. um mal ganz ehrlich, wie schlimm und wie schade ist das eigentlich für alle Beteiligten? Und da so vieles im Kampf darum, das Gesicht zu wahren, mit Stress verbunden ist, nehmen Männer Stress anders wahr als Frauen. Männer schütten sehr viel mehr Cortisol aus. Cortisol verhindert, dass man den Stress übermäßig mitbekommt. Aber wenn man den Stress nicht übermäßig mitbekommt... Auf lange Zeit führt das zu Krankheiten und diese Krankheiten führen dann dazu, dass wir eher sterben. Ein kleiner Fakt, der sehr tief blicken lässt. Frauen sind in der Lage, durch Umarmung Stress abzubauen. Männer können das nicht, weil Frauen beim Umarmtwerden sehr viel mehr Oxytocin ausschütten, als Männer. Warum das so ist, können die Forscher noch nicht eindeutig sagen. Es könnte aber daran liegen, dass es nicht ins Rollenbild passt. Also, die Männer sind schuld an ihren ganzen Problem und sind aber auch schuld an dem Problem davor. Habe ich hab das jetzt richtig verstanden? Also, da muss man sich doch mal für eine Position entscheiden. Also, entweder jedes Geschlecht ist für seine eigene Scheiße zuständig. Ähm oder jeder ist für alle zuständig aber das ich. ich muss mehr umarmt werden Mann. kanalisieren ihren stress auch nach außen durch wut gereiztheit aggression hauptsache nach außen das gesicht wahren, überlegenheit behalten und das führt zu gewalt permanent gegen andere aber auch gegen sich selbst und wenn man gewalt ausübt an einer anderen person dann fühlt man sich gleich nicht mehr so unterlegen. Das muss doch nicht mal körperliche Gewalt sein. Das kann auch sein, indem man Hass im Internet verbreitet. Das kann auch sein, indem man repressive Parteien wählt, die einem dann mutmaßlich den Status zurückgeben können. Und das ist alles ganz tief in uns angelegt. Das sagen wir ja auch immer, wenn man beispielsweise, ich gerade in meinem Gaming-Kanälen habe ich oft so richtig Frauenhass-Nachrichten bekommen, wo ich mir dachte, woher kommt der Hass, woher kommt diese Gewalt gegen mich, gegen andere Frauen. Also wirklich auch aus so einem Motiv gesehen, wo ich gemerkt habe, boah, es sind wieder so die Männer, die einfach einen Frauenhass haben, weil es irgendwie nicht funktioniert hat oder den Hass an uns projizieren, obwohl wir nichts getan haben. Und die meisten Männer... Ja, hat sie vollkommen recht. Das gibt es natürlich, ist auch super scheiße, nur... Ähm, und Männer sind bestimmt auch im Schnitt aggressiver als Frauen, das ist ja auch klar... Äh, aber wie gesagt, ich, ich, wie gesagt, je erfolgreicher man wird, kriegen auch Männer Hassnachrichten. Also es ist einfach es ist für mich die Frage, ist das wirklich jetzt äh, Geschlechterthema oder ist es nicht einfach so, dass generell Leute ihren Frust ablassen an Figuren im Internet irgendwie. Das ist, äh, und auch da immer einen Grund finden, ist eine Frage. ne? Wissen noch nicht mal, dass es sie krank macht, dass sie fremdbestimmt sind. Und dass sie es dringend ändern müssen. Und ich muss euch sagen, ich habe das auch im Zuge dieser Recherche erst so richtig verstanden. Ich wollte eigentlich zu einem anderen Aspekt recherchieren. Und dann hat sich für mich das plötzlich alles so eröffnet. Ja, ich denke, immer Unzufriedenheit mit sich selbst sorgt dafür, dass du einfach das aggressiv gegenüber anderen bist. Ich kenne aber auch ja. Frauen, die das machen. Seien wir mal ehrlich. Ich, Super. Beispielsweise, ich kenne keinen Mann, der so hart ist, wie er sich nach außen gibt. Ich habe fast alle meine engen Freunde schon weinen sehen. Warum? Weil sie mit dem Druck... Ja, ja, natürlich. Aber du kannst ja mal auf jedem Date vor der Frau weinen. Du kannst ja mal gucken, wie sich das weiterbringt. Ja. Finde ich auch cool, ganz ehrlich, man soll auch weinen. Und ich finde auch überhaupt nicht schlimm, wenn ein Mann weint. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob, wie er es schon sagt, ob Frauen da den Männern den Druck machen oder ob Männer sich gegenseitig den Druck eben auch machen mit Du memmel, heul doch nicht. und Oder man von Haus aus eben gesagt bekommt, Männer heulen nicht. Was meine Mutter nie mit meinem Bruder so kommuniziert hat, der ist ganz anders aufgezogen, der ist... Ja, sicher, also absolut. Männer sollen Gefühle zeigen, Männer sollen Schwäche zeigen. Ich kann nur sagen, ist auch gut in einer Beziehung, ist das, kann man das ja auch ein bisschen lockern, aber man sollte es nicht übertreiben, weil irgendwann kickt einen das in den Hintern wirkliche. Äh Einfach er selbst <lacht> und hat doch keine Angst, Gefühle zu zeigen. Ähm... Aber ich, ich kenne jetzt in meinem Umfeld keine Frauen, die sagen, das wäre. Die, die haben es eigentlich immer sehr gefeiert und zelebriert, wenn ein hm, Mann Gefühle gezeigt hat und die gesagt haben: in Boah. Ma in Maßen, in Maßen. Oh, der zeigt Gefühle, <lacht> der hat auch geweint und, und er ist so nahbar und mit ihm kann man reden. Ja, das ist jemand, der sonst cool ist und nahbar wahrscheinlich und dann mal weint. Ja, das ist toll, ne das ist schön. Aber wenn der jeden Tag weinen würde, der Mann, ich glaube nicht, dass viele Frauen das so gut finden. Also, <lacht> ja. Jungs, wie geht ihr mit dem Druck um? Wie geht's euch? Oder wie geht's euren Partnern? Euren Freunden? Okay, was wissen wir jetzt? Rollenbilder bilden toxische Männlichkeit in der patriarchalen Gesellschaft aus. Diese Rollenbilder setzen Männer permanent unter Druck und Stress. Dieser Stress macht sie nicht nur gleichzeitig krank, sondern auch gefährlich für andere. Sprich, wir müssen diese Rollenbilder gezielt dekonstruieren. Aber sich selbst Schwäche einzugestehen, das funktioniert ja nicht. Das widerspricht ja dem Rollenbild. Genauso sehr wie... Opfer zu sein. Auch Männer werden Opfer von körperlicher und psychischer Gewalt in Beziehung. Aber sie sagen oft nichts, weil es schlicht nicht ins Bild passt. Ein Mann, der kann ja nicht von seiner Partnerin psychisch völlig zerstört werden und dann nicht mal die Kraft besitzen, sich von ihr zu trennen. Doch, habe ich auch schon miterlebt. Das ist ganz, ganz schrecklich. Und oftmals ist es auch so, dass Paare zusammenbleiben, weil sie finanziell voneinander abhängig sind. Und das war in dem Fall in meinem Bekanntenkreis nämlich genau das Ding. Deswegen mein Papa mir immer gesagt hat, Mädels ähm, versucht immer finanziell unabhängig zu sein. Ein Mann, der kann doch nicht vergewaltigt werden. Ein Mann kann ja auch nicht Opfer häuslicher Gewalt sein. Der ist doch viel stärker. Das, das geht ja gar nicht. Ich sag nur 2010, 2014 und 2017. Vielleicht erzähle ich euch irgendwann mal davon. Wir verstehen selber nicht, was da passiert, bevor wir es nicht jemandem erzählen und er dann sagt, What? ist dir passiert? Wer glaubt schon einem Mann solche Geschichten? Er glaubt die sich nicht mal selber. Ja, aber Männer ähm, genau machen das, also ich kenne auch Situationen, wo Männer auch schon äh, ja, Kontaktsperren einleiten, also diese Gewaltschutzgeschichten und ja, das <lacht> müssen sie auch. Also finde ich jetzt einen guten Punkt von ihm, deswegen manchmal frage ich mich, ob ich ihn auch nicht so richtig verstehe hier, weil er sagt doch eigentlich jetzt auch, ja, es ist auch Männer erleben Gewalt und was weiß ich. Also da verstehe ich, da versteh ich ich verstehe irgendwie den Punkt nicht, wo man dann immer Patriarchat und böse, also und jetzt doch, ja, können Männer können auch Opfer von Frauen werden, wissen wir ja auch, seit das Johnny Depp definitiv, wussten wir auch schon vorher, aber da ist mal so öffentlich gewesen. Ich, vielleicht verstehe ich auch den Punkt nicht. Ja. Das ist auch an Statistiken ganz gut zu erkennen. Prozentual sind 11,7 Prozent leichter Körperverletzungen in Beziehungen durch Frauen an Männern zugefügt worden. Aber es sind 24,3 Prozent der schweren Verletzungen. Und wieso ist das so? Weil Männer es oft schlicht für Normal halten. Und das ist nur das Hellfeld. Dunkelfeldstudien kommen zu einem ganz anderen Ergebnis. Ja. Laut österreichischer Prävalenzstudie unter Capella 2013 sind 39 Prozent der Fälle physischer Gewalt in Beziehungen an Männern ausgeübt worden. Und psychische Gewalt ja. ist ein Thema, das wir naja, zum einen oftmals gar nicht verstehen und meistens maximal mit einem sehr guten Freund besprechen. Also wie gesagt, ich habe es ja damals auch in meinem Umfeld mitbekommen. Das fand ich auch ganz schlimm zu sehen, wie viele Jahre der das mitgemacht hat und was es aus ihm gemacht hat. Ähm, natürlich darf man auch nicht vergessen, Gewalt gegen Frauen ist genauso präsent und wird öfter ausgeübt, wird aber auch an Männern ausgeübt. Und hier haben wir wieder das Thema, man darf jetzt nicht wieder sagen... Ja, aber Frauen werden ja auch, das wissen wir, aber er versucht ja gerade, die Seite der Männer auch zu beleuchten ähm, und unter welchem Druck diese Männer leiden. Und deswegen sage ich ja, es fängt ja schon früh in der Schule an, wenn die, wenn man irgendwie damit rumprallt, dass man jemanden eine flachgelegt hat und diese, diese Art zu reden, ähm, das habe ich auch mal meinen Bekannten. Gott, das machen Frauen jetzt nicht. Das... Könnt ihr mal schreiben, drunter. ist, glaube ich, nicht. Also man ist ja auch jetzt mal so flapsig zu reden. Ja. Ich habe mitbekommen, dass äh, jemand, der gar nicht der Typ ist, dann unter Männern so eklig geredet hat über Frauen und ich ihn darauf konfrontiert okay. habe und gefragt habe, aber das bist du doch gar nicht. Er meinte, ja, aber es ist halt irgendwie, du bist halt ein Außenseiter. Wenn du anders bist und soft bist, dann wirst du ausgelacht und ausgegrenzt. Fall Johnny Depp, Amber. Ja, wenn, aber auch, äh, Gott, ich wiederhole mich hier. Also, ach, ich sag's jetzt nicht nochmal. krass. Ich habe Ähnliches in einer dreijährigen Beziehung mit einer unbehandelten Borderlinerin erlebt. Oh ja. Yeah. Ah, here we go. Okay. Das ist ja doch dann äh, die Art von Thematik, die ich auch häufig angeschrieben bekomme hier. Ähm ja, aber dann wundere ich mich umso mehr, warum er jetzt diese ganze Schleife zieht mit, also tut mir wirklich leid für ihn, wirklich, die ganze Schleife zieht mit äh, das dunkle Patriarchat. Das kann ich jetzt noch wieder nachvollziehen. Ja. Und hätte ich danach wirklich in Therapie gehen sollen. Mhm. Aber na ja, Männer haben ja keine Probleme. Und ja, auch unbehandelte Traumata sind toxisch. Und hier seht ihr, wie sich sowas in der Praxis dann fortsetzt mit der Toxizität und den Rollenbilderwartungen. Ich habe dann versucht, mich mit YouTube zu therapieren, deswegen bin ich überhaupt... Naja, aber das ist ja auch dann... Ähm, ja, vielleicht... Ich weiß es nicht, wie das bei ihm war. Meistens ist ja, was die Männer dann so Retterthemen haben und äh, ja, eben aus so einer Schwäche raus dann auch äh, keine Grenzen setzt. Aber letztlich ist das bei Frauen eigentlich genauso. Es sieht nur anders aus ein bisschen. Ja, von daher verstehe ich das noch weniger das ist irgendwie so ein Gemisch, dieses ganze Video, so von äh, ja, also man merkt, ja, jetzt zeigt sich auch, er hat damit zu tun, er kennt es eigentlich und trotzdem dreht er diese Schleife über äh, das böse Patriarchat und ich weiß nicht, ob das gerade noch so hundertprozentig passt, äh, ob das dem Thema so gerecht wird, sondern es geht ja darum, wie können wir beide Geschlechter, jeder Mensch, seine Täter und seine Opferrollen äh, transzendieren, aufarbeiten, das ist auch auch Versucht hier nochmal zu schildern, aber ja, aber irgendwie kreist er dann, ich weiß auch nicht, irgendwie kreist er dann doch immer wieder durch das, die bösen Männer. Keine Ahnung, So hier versteht ihr, das ist eigentlich die Origin-Story dieses ganzen YouTube-Channels von mir. Das ist ein Thema, das mich wirklich in meinem Leben entscheidend bewegt hat. Ich möchte hm, euch an dieser ich. Stelle, ich möchte kein Mitleid, ich habe das auch verarbeitet mittlerweile, ich möchte euch an dieser Stelle nur einmal sagen, weil es so, so selten ausgedrückt wird, auch Männer können Opfer sein. Finde ich sehr schön, dass er da auch so offen mit umgeht. Ja, finde ich total gut, aber ich weiß nicht, wie er das verarbeitet hat. Ich kann nur sagen, eigentlich, ich würde denken, wenn man dann sowas erlebt hat, dann will man nochmal extra bloß nie wieder äh, schwach sein und Opfer werden. Ähm, keine Ahnung. Ich ich also wahrscheinlich hat er sich da auch schwach gezeigt in der Beziehung. Also nicht, dass das da irgendwie zugeführt hat äh, zu irgendwas, aber ähm ja, vielleicht wären mehr gesunde Stärke mit gesunden Grenzen setzen ja auch gut gewesen in seiner Beziehung. Ne? Weiß ich nicht. Ich also habe das ne? Gefühl, dass YouTube so vielen <lacht> Leuten das Leben gerettet hat oder halt eben die Motivation gegeben hat. Wie bei mir. Ich habe ja auch angefangen, weil ich in einer sehr, sehr schwierigen Phase war und einfach irgendwie Ablenkung gebraucht habe, mich das glücklich gemacht hat hier. Ähnlich jetzt wie bei ihm, finde ich sehr, sehr krass und interessant. Und ich weiß noch von ein paar anderen Creatoren, dass die auch damit angefangen haben. Ich würde nicht sagen, dass es eine Art Flüchteln ist. Ich würde sagen, es ist eine Art, sich zu therapieren. Und auch einfach Dinge zu verarbeiten auf eine andere Art und Weise. Und wenn wir schon mit unserem Content dadurch anderen Leuten helfen, ist es glaube ich, eine gute Therapie gewesen. Also ich möchte jetzt nicht lesen, Creators sind alle am Arsch und psychisch gestört. Es gibt genug Leute, die haben einfach normal angefangen. Mit YouTube. Und wer darauf aufmerksam machen will, wird oft in die antifeministische, in die repressive, in die politisch rechte Ecke gestellt. Ja, bin ich ganz bei ihm. Ja, es -hmm. ist so eine Art politischen No-Go geworden und deswegen habe ich so eine Angst, dieses Video zu veröffentlichen. Aber es ist gerade deswegen umso wichtiger. Mal ganz ehrlich, mal ganz ehrlich von der Leber weggesprochen: ich habe das Gefühl, du hast als Mann gar nicht das Recht dazu, dich als Opfer zu bezeichnen. Ja, das kann ich jetzt Seid ihr auch sehen. schon Opfer mhm. geworden und habt es für euch behalten? Das ist ein Dank das Bild, oder? Männliche Gesundheit. <lacht> muss gerade lachen, weil hier Zac Efron und Zac Efron habe ich ja letztens auch in einem Video behandelt, ähm, weil ja sein Kiefer so <lacht> männlich geworden ist. Deswegen muss ich gerade lachen, dass er hier aufgeführt ist. Aber klar, ne, das ist halt wie bei den Frauen so. Direkt, ich bin schwanger und auf einmal bin ich wieder dünn. Und bei den Männern immer auch diese Körper, wo man teilweise auch gar nicht weiß, sind die jetzt mit voll vollgepumpt oder ist es noch natürlich, aber das Sportprogramm wird trotzdem verkauft und wird gesagt, hey... Du kannst auch so aussehen, dass ich aber Steros nehme, verheimliche ich dir. Also, ja. ja. Sehr gut. Aber wenn ich... So, zweite Runde. Ich musste mal einmal auf die Piste zwischendurch. Aber jetzt machen wir mal weiter. Die Gesundheit. Das ist natürlich die Frage, wie kann man richtig ordentlich Muskeln aufbauen, damit man schön unter dem Muckis verstecken kann, dass man innen eigentlich komplett zerbrochen ist. Und es ist eigentlich auch ziemlich lustig, dass das männliche Schönheitsideal eigentlich nie in Frage gestellt wird. Ne? Ist ja nicht so, dass der Körperkult Männer nicht unter Druck setzt. Ja, vor allem, wenn er komplett unwidersprochen überall genauso reproduziert wird. Darüber werde ich auch noch ein Video machen, da bin ich dran. Ähm, deswegen Naja, das, ich meine, Männer werden jetzt also immer mehr reingezogen auch. Aber gut, auch da ist es halt so, dass Frauen haben so evolutionsbiologische Marker, was sie in Männern gut finden. Das ist eben eine V-Form. Männer haben Marker, was sie bei Frauen gut finden. Und äh, zum Glück gibt es auch noch kulturelle Einflüsse, Moden. Also, äh, dass man mal dies und jenes mehr gut findet, äh, offensichtlich. Aber da bin ich immer gespannt, wie man das so ganz rauskriegt. Ähm, vielleicht wäre es besser, sich einfach von Medien fernzuhalten. Das, aber da gibt es definitiv Forschung, wenn man immer diese Kunstkörper sieht. Ähm, dass das zu unangemessenen Warten Erwartungen führt an die Menschen, die man tatsächlich datet. Aber auch das, wirst äh, das nicht einfach rauskriegen aus Leuten. so, ne? Mache ich ja immer diese zwei Videos, wo wir auf Themen, die euch interessieren, reagieren, damit ich genug Zeit habe, äh, ordentlich zu recherchieren und diese aufwendigen Videos dann auch bringen kann. Hey Leute, ich bin da in so ein Rabbit Hole reingefallen, das ist echt absurd. Da geht es nämlich mal um gerade den Körperkult für Männer und was das eigentlich bedeutet. Und da spricht nämlich auch keiner, so wie er es gerade anspricht. Ihr kennt bestimmt den Begriff. Also da spricht auch keiner drüber. Fragile Männlichkeit. Der wird oft gerne als spöttische Beleidigung benutzt. Aha, der kommt gerade nicht drauf klar, dass er kritisiert wurde oder dass er ja falsch lag oder dass er da Mist gebaut hat. Fragile Männlichkeit, so lächerlich. Die dann als, ja, die Reaktion, die dann als fragile Männlichkeit deklariert wird, ist halt eine Kurzschlussreaktion basierend auf der Belastung, die da. Also was ich nicht verstehe, wenn er sagt, er war, also ich verstehe ja so zwischen den Zahlen jetzt, er war irgendwie in einer toxischen Beziehung äh, drei Jahre lang. Was hilft einem da, ähm, seine Schwäche einzugestehen? Also klar, es hilft bestimmt, wenn man sich keine Ahnung, äh, dann sagt ja stimmt, ich muss das mal aufarbeiten, ich muss Beratungen machen, ich muss äh, Hemmschutzkurse machen, whatever. Ähm, da habe ich schon mal ein Thema. Alles gut, aber was hilft dann das in der Beziehung, wo man sowieso schon unter die Räder kommt? Und äh, also ich weiß nicht, in was für Beziehungen er war, also in toxischen Beziehungen, in denen ich war. die Also macht aus heutiger Sicht vielleicht sagen, die waren toxisch, hätte mich Schwäche zeigen und unbestimmt nicht weitergebracht. Ganz im Gegenteil, ähm, also das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Psychisch auf der Person liegt, das ist die gesellschaftliche Anforderung, die an einen gestellt wird und die eigene Anforderung an sich selbst, der man nicht gerecht werden kann und die einen in dem Moment überfordert. Man kann dieser gesellschaftlichen Anforderung nicht gerecht werden, sie erdrückt dich quasi permanent. Da vielleicht ein kleines plastisches Beispiel, sonst ist es zu theoretisch. Ich komme ja aus einer Handwerkerfamilie. Entsprechend hat man auch ab und zu mal geholfen oder mal ein bisschen rumgebastelt, das hat bei mir aber irgendwann aufgehört, sage ich jetzt mal, weil wenn ich meine Nagel schief eingeschlagen habe, wenn ich eine Tür beim Tragen falsch angefasst habe, wenn ich ein Werkzeug nicht zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle abgelegt habe, dann war das immer gleich Versagen. Es gab auch keine positive Bestätigung. Ähm, wenn man etwas gut gemacht hat, dann hat man es halt einfach nur nicht scheiße gemacht. Bei mir hat sich das dann in eine Art unerfüllbaren Perfektionismus gewandelt. Es war lange Zeit so, wenn ich eine 2 gekriegt habe, war ich völlig am Boden zerstört, weil es keine eins war. Und wisst ihr, was eigentlich richtig traurig ist? Den Druck kenne ich aber auch. <lacht> zwischen Männern, auch zwischen Freunden, ist eigentlich alles Competition. Es ist immer ein unterbewusstes Abschätzen des eigenen Standings. Es ist für viele Männer mehr Performance als Genuss. Genau wie die Frage nach der... Ja, weißt du auch, wie schön Mann zu sein, ich weiß gar nicht. Und wie äh, Genug schon sagte, richtig, äh, ja, wir, hatten, wir haben alle scheiß, teilweise schöne und teilweise scheiß Kindheitserfahrungen. Ja, muss, das Leben muss irgendwie weitergehen, meine Güte. Dann muss man Irgendwann muss man mal einen Strich ziehen und sagen, okay, was was liegt jetzt an? Weil unsere Eltern hatten ja auch Eltern und die hatten auch Eltern. Da, da kommt man auch irgendwie nicht so richtig weiter. Ne? Die Größe des besten Stücks, das ist völlig lächerlich und erbärmlich. Ja, das ist auch sowas, wo ich echt sage, also wenn ich auf einem Date bin und ein Mann erzählt mir irgendwie, wie groß sein Gemächt ist, dann ist mein Stuhl, dann ist der Stuhl gegenüber von ihm auf jeden Fall leer. Das Problem ist aber, dass der Mann... Ja, man kann jetzt nicht sagen, dass es keine Rolle spielt. Das ist, also auch äh, das sind Dinge, ähm, die unter Umständen dann doch eine Rolle spielen, auch wenn man sagt, es darf keine Rolle spielen. Also, dass jetzt auf dem Date, das so sagen, vielleicht nicht so schlau ist. Naja. Mann, nachdem <lacht> bewertet wird, was er zu bieten hat, wie will man bei all dem bitte geistig gesund bleiben? Und deswegen sind Leute wie Andrew Tate noch viel toxischer, als ihr denkt, weil sie nämlich junge Männer dazu bringen, freiwillig weiterhin in diesem toxischen Konstrukt zu verbleiben und sich selbst weiterhin dem auszusetzen. weiter diesem Ja, also das muss man sehr, also das werden wir jetzt hier nicht besprechen können, das muss man, glaube ich, sehr dezidiert sehen, Andrew äh, Tate, das Phänomen. Auf jeden Fall gibt es einen Grund, warum der so wächst, weil sich äh, viele Männer nicht gesehen fühlen einfach. Ne? Äh, ich meine, ich finde den auch total krass und ich kann mir das, äh, weiß nicht, ich finde es auch äh, sehr... Rechts teilweise und frauenfeindlich, aber trotzdem gibt es einen Grund, warum ihn so viele feiern, weil sie viele Männer nicht gesehen fühlen. Ne? System selbst zu zerstören. Im Gegenteil, sie sollten aufhören nach permanenter Selbstübertreffung zu suchen. Also das ist natürlich auch ein Grundpfeiler des Kapitalismus, ne? permanentes Wachstum und das Übertreffen anderer Leute. Aber so weit wollen wir jetzt nicht gehen, deswegen habe ich jetzt auch kein rotes Hemd an. Gibt es diese Konkurrenz, gibt es auch bei Frauen? Ich weiß noch nicht, ob es bei Frauen <lacht> jetzt auch gerade karrieretechnisch so ist, glaube ich auch, ja aber auch vor allem optisch ganz schlimm. Ja. Generell kann man ja Habe auch ich die auch. Frage stellen. Ich auch. Sag mal, wieso beschwerst du dich eigentlich? Haben wir als Männer nicht alle Macht im Patriarchat und hier haben wir diesen einen Punkt, wo Missverständnisse alles kaputt machen. Patriarchat bedeutet nicht, dass alle Männer die Macht haben, sondern Vaterfiguren. Vorstände von Familien, Clans, wenn man so möchte. Die Familien und Clans, die Macht und Geld über Jahrhunderte in ihren Händen vereinigt haben. Das ist so ein... Ich persönlich würde das so ein Opfer denken, ey, meine Güte, ja, das macht ja sein, mag auch sein, dass es in manchen Ländern noch so ist. Aber wo, wo, welch, von welchem männlichen Clan wird denn Deutschland jetzt äh, regiert? Also es ist. Ich. ich, ich es ist, also, das ist meiner Ansicht nach, ähm, was ich in meinem Buch beschrieben habe, ist das so ein Bewusstseinslevel, wo es aber eigentlich noch weitergeht, nämlich zu sehen, ja, ich kann Täter- und opfer Opferseiten kann ich transzendieren irgendwie und ich muss jetzt nicht festhängen in diesem Opfer oder was er mit Schwäche glaube ich sieht und, und, und macht da wieder irgendwelche Figuren, die mein Leben bestimmen, ja, wo ist das denn? Wer Wer bestimmt denn dein Leben oder meins? Oder, so? Also natürlich die Regierung, natürlich gibt es Strukturen und natürlich muss sich auch ganz viel ändern, natürlich, aber wo sind denn diese grauen männlichen Eminenzen? Die, was soll das? Also, äh, ich meine, natürlich gibt es Menschen, die uns irgendwie regieren, das sind wahrscheinlich zum Großteil äh, Männer, ja, äh, mach auch sein, dass dann, äh, weiß ich nicht, kann man sicherlich irgendwas dran finden, was, was auch stimmt, aber so in dieser Simpelheit ist das für mich so ein Opferding. Ne? Ja. Die meisten Männer haben in dieser Gesellschaft nur eine sehr geringe Macht gehabt. Über ihre eigenen Familien beispielsweise. Und das Patriarchat ist das System. Ja, deswegen wollen Männer ja auch gerne mehr Status haben. Also das ist ja der Grund, weil man keinen Bock hat, wenig, wenig Einfluss zu haben. Natürlich äh, ist es wichtig, dass Männer lernen, wenn sie, oder Frauen auch, wenn sie Macht haben, dass man da gut mit umgeht. Äh, wie gesagt, für mich sind es, äh, ist das, das gar nicht so an den Geschlechtern. so. Ne? Also es kann auch eine Frau herrschen und in so einer negativen, männlichen Energie sein. So, ne? Also für mich hängt das eher an diesen Energien und am Ego. Das jetzt auf Geschlechter runterzubrechen, ey. Oh, ich finde, da kommt eigentlich nur ein Muxball raus. Ja? Dem, dem, wir uns alle <lacht> unterwerfen, weil man uns... Also, machen in anderen Ländern anders sein, aber jetzt hier bei uns. Ja. ...erzählt, dass das gut ist. Aber es ist auch für uns schlimm. Und ich zitiere hier nochmal Laurie Penny. Fast die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch hat das Patriarchat... Männer und Jungen ebenso unterdrückt wie Frauen. Oh, es es ist, ist ein hierarchisches sorry. System männlicher Frauen. Da vor muss ich, ich mach mal ein bisschen vor. Patriarchat, das toxischer nicht so hatte. Maskulinität und den eigenen Problemen mit ihrem Leben ist. Als Mann hört man sofort einen Angriff auf sich selbst, wenn das Wort Patriarchat benutzt wird. Es gibt ja, ich glaube, da steige ich jetzt mal aus. <lacht> du bist zu so viel im einen. Also bitte schämt euch nicht, dass das Hausfrauen sein. Meine Mutter hat auch okay, gesagt, wir gucken wir da noch mal Haushalt rein. jeden Tag also einmal so ein thema thema mit hunger nach macht geld und habgierigen missbräuchlichen zum projekt des feminismus gehört es männer ebenso wie frauen von repressiven stereotypen zu befreien ja bitte Bitte. Ich finde es super cool, wenn der Mann kocht. Und genau das meine ich. Was ist so schlimm? Was, also einmal so ein Thema, Thema Hausfrau. Mir tut es immer wieder weh, wenn Frauen... Also ich kann immer wieder sagen, ich muss eigentlich sagen, es ist äh, wirklich lange her, über 20 Jahre. Ich war zu Hause, ich war zwei Jahre zu Hause, ich habe meine Tochter großgezogen. Und glaub mal nicht, dass die Frauen das gefeiert hätten in meinem Umfeld oder dass ich da groß angesehen wäre und dass ich da irgendwie einen Zugang gekriegt hätte in diese... Müttergruppen, wo ich da als Mann gefeiert worden wäre, no fucking way. Vielleicht ist es heute anders, aber das braucht mir eigentlich keiner erzählen, dass man damit irgendwie Pluspunkte kriegt. Ich finde es super, wenn Männer das machen. Also das hat auch mit Polarität nichts zu tun. Natürlich kannst du als polarer Mann, ähm, machst es wahrscheinlich anders als eine Mutter, aber kannst auch mal dein Kind erziehen. Genauso wie Frauen arbeiten gehen äh, können, auch in Männerberufen natürlich. Aber äh, dass, wenn man da denkt, jetzt man würde da irgendwie einen riesen Statusgewinn mitkriegen, als man. <lacht> da muss ich, wenn das heute so ist, da muss ich aber reichlich was geändert haben. Also meine Erfahrung ist es nicht, wie gesagt. Gedrückt auf den Boden schauen und sagen, ich bin Hausfrau. Und ich denke so, hey, das ist so ein krasser Job, du passt ja, auf Kinder auf, du erziehst ja. Kinder. Du, Absolut. Du, also ich fand es anstrengender als. Arbeiten gerne, wirklich. Meist den ganzen Haushalt, jeden <lacht> Tag. Du organisierst höchstwahrscheinlich noch nebenbei die Steuern und das Leben deines Mannes und organisierst alles. Du bist einmal Erzieherin, du bist Haushälterin, du bist Steuerberaterin, du bist zu im ein. Also bitte schämt euch nicht, dass das Hausfrauen sein. Meine Mutter hat auch gesagt, sie hat immer gearbeitet und als sie hat... Ja, ich glaube, wir beenden das... Hier mal, ähm, ich glaube, die Message ist so ungefähr klar geworden. Ihr könnt das ja gerne noch weiter gucken. Wie gesagt, ich äh, verlinke es hier mal. Ähm, also ich finde gut, wenn, wenn Männer sich auseinandersetzen, aber auch wenn sie das Gefühl haben, sind unter die Räder gekommen in eine Beziehung. Aber das ist, egal ob Männer oder Frauen, was ich immer wieder sage, man muss rauskommen aus dieser Opferhaltung. Und äh, äh, Also ich habe das, ähm, ist ja auch, wenn man Psychologe ist, sage ich mal, ähm, also dann hat man ja auch so eine, so eine Neigung, so sich zu hinterfragen und dieses ganze Emotionale und Weiche zu gehen, ist auch gut. Aber ab einem gewissen Punkt bringt einer es auch nicht weiter. Und also ich würde einen Mann heutzutage manchmal eher, also natürlich, wenn jemand Beratungsbedarf hat, dann soll er das machen, aber wenn man an seiner Polarität arbeiten will, ist es manchmal echt besser, irgendwie auf eine Bohrinsel zu gehen, zwei Wochen oder so, und eine gesunde, ob man das jetzt auf der findet, weiß ich nicht, aber eine gesunde Stärke zu finden irgendwie, weil, also das ist, glaube ich, gerade das Problem, wenn Männer sich so zu sehr innerlich schwach fühlen, dann machen sie manchmal, glaube ich, echt... Komische Dinge, dann machen sie vielleicht manchmal noch komischere Sachen oder vielleicht werden sie manchmal auch noch gefährlicher, wenn sie erst nicht gut aufgearbeitet haben. Also deswegen, ich glaube, es ist für Gesellschaft besser, wenn die Männer in so einer gesunden Stärke sind, wenn sie einen sicheren Platz haben. Und natürlich darf man mal Schwäche zeigen in der Beziehung, aber dieses Ganze, also jegliches Gerede von irgendwelchen ominösen Strukturen, die uns irgendwie. Weiß nicht, ob das jetzt das Patriarchat ist oder die Impfmafia oder ich weiß nicht, dieser ganze Quatsch ist meiner Ansicht nach alles Opferdenken und nimmt uns unsere wirkliche Freiheit. Also da bin ich überhaupt kein Fan von. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare, Schaut, helft mir gerne, indem ihr meinen Kanal abonniert und weitergebt und vielleicht eine Kanalmitgliedschaft oder auch ein, ein Thanks oder ein Like da lasst, freut mich sehr. Und äh, ja, danke für dieses schöne Video. Also ich fand ich Mit dem Parabelritter, wo ich, ich sag's nochmal, ganz tolle Videos schon bei ihm schon gesehen habe, also folgt ihm auch gern. War ich doch sehr positiv überrascht von der Jasmin Nun muss ich wirklich sagen. Ey. Groß geht auch beide, falls ihr das seht. Und wir sehen uns alle bald wieder.